Kuckuck, wieder da. So, los geht's und wir sprechen jetzt hier über Kurven, jetzt nicht die Kurven von Männern oder Frauen, sondern mathematischen Kurven, also Funktionen, die in einem Koordinatensystem dargestellt werden, sehr banal mit den Männern den Frauen, wie auch immer, kann man fast nicht mehr meinen. Allgemeines Jetzt. Die Ableitung einer Funktion an einem Punkt ist die Steigung der Funktion an diesem Punkt und ist gleich sowohl zur Tangente an diesem Punkt als auch zum Tangens des Winkels zwischen dieser Tangente und der y x achse Das haben wir schon in einem anderen Video erklärt. Wenn eine Funktion von links unten nach rechts oben fällt, also jetzt hier ist so, ja, da im Fall ist die Steigung negativ. So, wenn sie nach unten. Die einzige Möglichkeit, dass eine Funktion weder nach oben noch nach unten verläuft, die einzige Fall ist, dass sie parallel zur X-Achse verläuft. Also der Gipfel da oder hier ganz. und da unten, ja, da verläuft vor, genau, ist dann die Steigung dann 0. ja. Null logischerweise soll in diesem Fall die Steigung weder positiv, die geht nach oben, noch negativ sein. Die Zahl, die diese Eigenschaft hat, ist halt 0. ja. Wenn das passiert, ja, an diesen Punkten hier, läuft die Tangente parallel zur x-Achse ja und das bedeutet gleich das ist die Steigung halt 0. ja äh, in diesem Sattelpunkt Extrempunkt ist eh leicht zu erklären ganz oben oder ganz oben. und ein Sattelpunkt werden wir später sehen ist hier in diesem Fall ja Extrempunkte äh, wo diese ein lokales oder globales Maximum oder Minimum Lokal, das bedeutet in diesem Bereich hier, jetzt hier ist wo ein Maximumstelle, die geht nicht weiter nach oben, die Funktion. Von diesem Bereich hier ist hier unten ein stellen. Ein allgemeines Maximum oder Minimum gibt es in dieser Funktion jetzt hier nicht, weil sie hier weiter nach unten verläuft und dann wird es sicherlich auch weiter nach unten gehen und hier weiter nach oben. Hätten wir wieder hier eine nach oben, ja, dann hätten wir ein globales Minimum, also für die ganze Funktion. Das ist was lokal oder global bedeutet. Ja. Und die entsprechenden y-Werte, die Extremwerte, ja, Wert einer Funktion ist, wie viel der y-Wert ist. Und die x die extrem Stellen. Stelle eine Funktion ist der x-Wert der Funktion. Ja? Okay, Extrempunkte, da Punkte. Gibt es Punkt, also ist sowohl das der x -Wert als auch der y-Wert drinnen, Extremwerte und Extremstellen. Ja? Die Ableitung einer Funktion an solchen Stellen ist 0, haben wir gerade vorher gesehen. Ja? Endepunkte, jetzt das ist es ein bisschen schwieriger, ist aber auch nicht so schwer zu verstehen, die Punkte, an denen die Funktion ihre sozusagen Biegung ändert. Wir können uns das so darstellen, wir laufen von links nach rechts auf dieser Kurve. Ja? Und besonders klar, damit wir auf der Kurve bleiben, müssen wir ja nach links abbiegen und hier wieder nach rechts. Und jetzt so ein bisschen weiter müssen wir wieder nach links abbiegen. Und dann ab einem Punkt hier müssen wir hier nach rechts abbiegen. Nicht hier oben, schon hier fängt es an nach rechts nach abzubiegen. Dann fängt es irgendwo hier wieder nach links abzubiegen, nicht da unten. Ja? Und so weiter und so fort. Also äh, bei der Änderung von links nach rechts, also irgendwo hier, bisschen in diesem Fall auch hier genau, irgendwo hier dazwischen oder irgendwo da dazwischen und auch irgendwo hier dazwischen. Ja. Bei der Änderung von links nach rechts oder von rechts nach links, da ist ein Wendepunkt. An einem Wendepunkt ist die zweite Ableitung der Funktion 0. Also, extrem erste Ableitung gerechnet, dann müssen wir die Ableitung, zweite Ableitung. Und so, nehmen wir jetzt das konkrete Beispiel des A, ah, noch eine Sache, wenn sowohl, äh, wenn an einem Punkt so, äh, die erste Ableitung als auch die zweite Ableitung 0 ist, das ist sicherlich eine Wende, aber in diesem Fall, obwohl die Ableitung 0 ist, ist es keine Extremstelle wie hier ein sogenanntes Sattelpunkt. Bei Sattelpunkten also haben wir sowohl erste als auch zweite Ableitung 0. Und bei Extremstellen haben wir nur die erste Ableitung 0. Äh, und äh, bei Wendepunkten, die nicht Sattelpunkte, äh, schon bei Extremstellen die erste Ableitung und bei äh, äh, Stellen, äh, bei Wendepunkten, äh, wo die erste Ableitung ist, da ist nur die zweite Ableitung 0. Und da sind keine Sattelpunkte. Bei Sattelpunkt ist beides 0. Schauen wir jetzt hier die Kurvendiskussion. Die erste Ableitung. Wo ist jetzt hier die erste Ableitung? Versuchen wir erst die Extrempunkte zu finden. Ja? Die Extrempunkte sind da, da, da und da. Ja? Und bei den Extrempunkten ist die erste Ableitung 0. Also wir berechnen erst die Funktion für die erste Ableitung, wir leiten also diese Funktion in diesem Fall hier nach der erste. Äh, wir leiten sie ab und wir finden die erste Ableitung von dieser Funktion. <lacht> wenn wir das machen, dann, das ist ein bisschen kompliziert, aber wie auch immer, das kann man auch mit äh, einem Taschenrechner oder irgendwas so, oder mit Geogebra machen, ja. Und wenn man das macht, äh, kann man dann das Ergebnis gleich 0 stellen ja? und dann kriegt man die Extremstellen oder vielleicht auch einen Sattelpunkt. Da muss man auch die zweite Ableitung berechnen. Aber auf jeden Fall, da wo die erste Ableitung 0 ist, dann haben wir da, da, da oben, da unten Extremstelle und da noch einen Sattelpunkt. Ja? Und wie kann man das entscheiden, ob das ein Sattelpunkt ist? Man muss auch die zweite Ableitung berechnen. Also man nimmt die Ableitung von der Funktion, leitet sie noch einmal ab, und dann bekommt man die zweite Ableitung und setzt die gleich 0 und findet die Lösung. Das geht mit GeoGebra wirklich ganz leicht. Und, und auch mit manchen Taschenrechnungen äh, wird die Prüfung mit GeoGebra. Daher äh, macht es auch Sinn, dieses Programm auch zu benutzen. Und ich finde es auch ziemlich leicht, also dieses Programm zu benutzen. Prima ist ja eh auch äh, gratis. Ja? Wie das Ganze hier, was hier in Wikipedia steht. Und ähm, also, wenn man jetzt die zweite Ableitung gleich 0 setzt, diese Punkte sind, wenn gleichzeitig, äh, wenn an einem Punkt gleichzeitig die erste und die zweite Ableitung Null ist, wie hier, dann äh, haben wir einen Sattelpunkt. Wenn nur die erste Ableitung Null ist, Extrempunkte, lokale Maxima oder lokale Minima. Und wenn nur die zwei Punkte, wie irgendwo da dazwischen, da dazwischen, da dazwischen oder da dazwischen. Gut, das haben wir jetzt alle. Stellen sind die Punkte, wo die die x-Achse abschneidet. Das bedeutet jetzt hier, wir müssen einfach die Funktion gleich 0 setzen. Und äh, das Gerät <lacht> das selber berechnen. In der Regel ist es, geht es so. Rechner ist nicht so leicht. Das dauert ewig, deshalb machen wir das heutzutage mit Geräten, ja, Computer oder irgendwas. Und dann spuckt der Computer aus diese Zahlen vor x. Ja. Und da sind die Nullstellen, also wo die x-Achse wird. Und die der y-Achsenabschnitt gleich zu finden. Achse geschnitten wird. Das Einzige, was nicht die einzige Koeffizient, die nicht mit x multipliziert wird, also die ohne Produkt von der Variable dasteht. Ja? Das ist halt in der Regel nicht immer die, äh, die, der Y-Achsenabschnitt. Wenn wir eine kompliziertere äh, wenn wir ein Polynom hier haben, dann ist es diese Zahl. Wenn wir jetzt Cosinus hier hätten, dann wäre das nicht die Antwort, weil Cosinus von wenn das x0 ist, ist nicht halt 0. In diesem Fall müssen wir einfach in diese Funktion setzen und wenn wir das machen, dann finden wir den x y-Achsenabschnitt. Aber bei Polynomen ist es wirklich einfach die Zahl, die Koeffizient, die allein steht, ohne mit x multipliziert zu werden. Gut, da gibt es, glaube ich, nichts mehr dazu. Wenn wir den Wert der Funktion, wo x steht, einschreiben und überall, wo x steht, einschreiben und mit dem Gerät halt das rechnen lassen. Das gibt wirklich ziemlich leicht einfach. Setzen, ja? Die Stelle, da wo x steht, schreiben. Ja? Und umgekehrt, wenn wir wollen wissen, auf welche äh, Stelle der Wertefunktion gewisser Wert ist, wenn wir zum Beispiel hier 5 setzen, das ist der, der Wertefunktion 5 oder 4, 4 hier. Ja? Na, 3 ist es hier. Bei 3, an welcher Stelle hat die Funktion den Wert 3, dann setzen wir hier 3 und lassen wir das Gerät das berechnen. Und in diesem Fall wird das Gerät 1, 2, 3 Stellen angeben. Ähm, ja, ich glaube, damit haben wir alles abgedeckt. Danke sehr.